Hi Robert. Hi. Äh, sag doch mal, welches CMS-System du uns vorstellst. Ich bin hier für WordPress. Kannst du uns eine kurze Geschichte über WordPress erzählen? Wie lange gibt es WordPress schon? Äh, das ist, ja, bin ich nicht ganz fit drin. Also WordPress gibt es ungefähr seit 2004. Äh, wurde von einer, wurde als begann als Fork-System von einem von einem äh, Blog-System und wurde dann von einem wird quasi jetzt von einer Firma betrieben, finanziert. Also die finanzieren die Core Developer und ähm, bezahlen damit die Entwicklung des Systems. Es sind aber auch eben freie Leute, die eben daran äh, mitarbeiten. Mhm. Seit 2002 sagtest du, glaube ich. Seit 2003 oder also seit vier oder fünf. Ich vier bin seit 2005 fünf. dabei. Mhm. Also in, in der deutschen Community. Von daher ist das quasi mein Einstiegspunkt, aber das ist schon ein bisschen. Da, ich, da war schon, da war WordPress auf jeden Fall schon sehr aktiv. Mhm. Kannst du uns zwei Vorteile von WordPress nennen? Ähm, Wordpress ist sehr, sehr, sehr einfach. Das heißt, ähm, hier am Stand haben wir auch gesagt, Wordpress ist quasi das Microsoft der CMS-Systeme. Das heißt, wir sind sehr einfach und ähm, aber eben flexibel erweiterbar und eben aber sehr, sehr weit auch in der, also sehr weit benutzt in der Welt. Wie groß ist denn eure Community? Ähm, deutschlandweit erstmal. Ja, deutschlandweit ist es ist, ist, ist nicht, nicht einfach zu sagen, weil die Community ist jetzt nicht so, dass wir quasi äh, feste Treffen haben. Wir haben zwar das WordCamp. Auf dem, auf dem WordCamp in Deutschland kommen so 200 bis 250 Leute, aber es gibt viel mehr Nutzer von WordPress, die einfach quasi zu Hause mit dem System arbeiten, die uns quasi nicht bekannt sind und eben auch nicht aktiv an der Community teilnehmen. Es gibt in, im Forum von WordPress Deutschland ein paar, also viele User, aber eben nicht so, dass man sagen könnte, es gibt eine feste Anzahl an ungefähr schätzbaren Leuten, die das benutzen. Mhm. Kannst du uns auch zwei Nachteile nennen an WordPress? Der Nachteil, Die Nachteile an WordPress sind, ähm, dass man durch die Plugins, durch die verschiedenen Plugins, die es gibt, äh, sehr genau, also man muss sehr viel testen, um zu wissen, welche Plugins man nimmt, weil das Kernsystem, dadurch es so einfach ist, eben auch ähm, sehr erweitert werden muss. Also es gibt, dann, ich zum, es gibt zum Beispiel Blogs, die haben 50 verschiedene Plugins im Einsatz, um das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Mhm. So und ein zweiter Nachteil ist. Ähm, wo das, das ist nicht wirklich nachlässt, es gibt eben eine sehr hohe Update Quote. Das heißt, WordPress wird häufig aktualisiert, so alle fünf Monate kommt ein Update und dabei kann es passieren, dass quasi Plugins oder Themes, die nicht gewartet werden und nicht entwickelt werden, quasi ähm, die Seite kaputt machen können. Ähnlich äh, wie bei Firefox. Da kamen wir jetzt in den letzten zwei Jahren auch ziemlich viele Updates raus. Ähm, kann auch passieren, dass irgendwelche Module oder Modulentwickler oder Ads-Entwickler nicht äh, hinterherkommen, um die Ads wirklich auf den aktuellsten Stand zu bringen. Du meinst, dass es genauso bei WordPress auch ist? Das äh, ungefähr so. Ja, hängen wir hängen wie gesagt, die Plugins sind abhängig vom Entwickler. Und im Nachteil zu Firefox, wenn das Plugin gesagt wird, das läuft mit dem Firefox X, also mit dem Firefox 19, und es kommt die Firefox 20, dann würde das Plugin nicht mehr gehen. Bei WordPress würde das einfach mitgeladen werden, weil es sehr aktiv ist. Das heißt, es kann... Schlimmstenfalls, was wie gesagt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ist, eben auch den Blog kaputt machen. Das ist nicht so, dass es normal ist, aber es kann möglicherweise passieren. Mhm. Welche Zielgruppe äh, spricht denn WordPress direkt an? Die Zielgruppe von WordPress, die sind sehr differenziert. Also es gibt ähm, die, die äh, User, die zu Hause sitzen und quasi ihre, ihre, ihre Katzenseiten und ihre, ihre normalen Blogs, wie man sie halt kennt, benutzen. Äh, WordPress wird auch unter WordPress.com eben auch ähm, benutzt, ohne dass man es installieren muss, also eben noch einfach Leute, die nicht mal, die noch nicht mal über einen FTP oder über einen eigenen Webhost verfügen und es geht aber auch eben hoch bis zu größeren Firmen, die auch quasi mit dem, mit dem Publishing-System ähm, möchten, dass sie eben einfach Inhalte publizieren können, weil eben, dieses, weil eben der, die Übersicht oder das die, Management davon sehr einfach ist. Kannst du uns, weil du gerade erwähnt hast, dass das viele Firmen auch einsetzen, kannst du uns mal eines der größten Firmen nennen oder die größte Webseite, die ihr auf WordPress setzt? Das ist schwer. Also es gibt so, äh, ich, ich, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ähm, Automatic als Firma betreut ja äh, WordPress.com, hat gleichzeitig noch einen VIP-Dienst für WordPress, wo man quasi so Business-Sachen sich äh, bestellen kann und auch bei denen gehostet werden kann. Und die hosten jetzt unter anderem, äh, hosten die... Äh, MSNBC, dort eine, eine Seite, TechCrunch ähm, wird von denen gehostet, ähm, ich glaube, die New York Times setzt auch mit auf WordPress bei, bei gewissen Seiten und ähm, das ist halt quasi sehr schwer, jetzt äh, da ähm, das, das größte Beispiel zu nennen. Katy mhm. Perry, glaube ich, war auch mit, oder war man nicht ganz sicher, ich glaube, also es mhm. gibt sehr viele Seiten, die eben mit WordPress benutzt werden, weil das System eben sehr einfach ist. Klar. Ähm, wie findest du denn unseren cms garten Würdest du sagen, es ist ein Erfolg? Würdest du dich freuen, wenn nächstes Jahr auch wieder so eine Art cms garten auf der CeBIT auftauchen, wo alle CMS-Systeme sich äh, zusammenschließen? Ja, also ich fand die, den cms garten sehr produktiv, weil die, die Kooperation zwischen den Systemen und der und die Kommunikation und die Vernetzung zwischen den CMS-Systemen war sehr sinnvoll und auch sehr hilfreich, weil man dadurch eben äh, an Gedanken, also an, an, an Herangehensweisen oder an an, an äh, Möglichkeiten, die, an die man eben nicht gedacht hat, weil man eben dann sieht, wie die anderen Systeme arbeiten und sagen könnte, okay, sowas wäre nicht schlecht, wenn es das auch für WordPress gäbe und äh, dadurch wäre es schon, schon sehr schön, wenn das nächste wieder stattfinden könnte. Wunderbar, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Robert. Kein Problem. Und du bleibst bis zum bitteren Ende, Samstag? Bis Samstagabend, bis Sonntag früh mit aufräumen, mit abbauen. Wunderbar, so gehört sich das in der Open Source Community. Vielen exact. Dank, Robert. Danke. Danke.